Alles, willkommen zu meinem ersten GTA rp video Ich habe mir 8 Stunden Zeit genommen für Aufnahme, Schneiden und äh, Spezialeffekte, die ihr noch nie bei mir erlebt habt, ähm, um euch jetzt ein wunderschönes äh, Erlebnis in diesem Video zu geben. Ich habe viele lustige Clips und alles, ein, alles Mögliche eingebaut. Ich hoffe, ihr habt was zu lachen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oh sorry, da war zu viel Schmieröl auf der Straße. Du deine Eltern nicht lieben, Digga, holla. Ja, schießen nochmal ab, da krieg ich noch ein bisschen Geld, gar kein Problem. Korrupte Medizinerin? <lacht> nee, du lebst ja noch. Du bist ja noch nicht bewusstlos. Aber das Jetzt? können wir ändern. Komm mal rein, Ding. Nein, hallo. Was Soll ich? Ja Sonst ja ne Gambusau Möglich Ah Alter, kannst du dich warnen? Ja ja oder nein? Ja, Möglich ja, no. was hast du da für ein Spitznamen? Ja, äh, sehr gut oder? Naja, bist du mich nicht an? Nicht wirklich Doch, ich finde den gut Nee Warte zack Der sag, ist doch sag, sag die Scheiße, ja. Nein, der ist gut Kann ja auch was Gutes sein, guck mal Nee, Wenn nee, nee Du, du bist kein Rentner Schießen. Kann man auf das Auto treten? Kann ich dir in den Kopf schießen? Ja, mach mal. Babe. Hm? Weißt du, letztens als du im Laden warst? Ich war schon oft in einem Laden. Ja, dann am Start. Oh. Ich dachte, so, da. Hi, du fragst, wann bin ich la? La? La? La? heute ja, habe ich keine Zeit. Ja, Du <bleib lacht> gar an also, das, ist Katastrophe. Das, das ist der Das Lied ist wunderbar. Ist ja so Nein, Ein Lied für die Ewigkeit. Dancing, oh, oh, oh. naja, nee, warte, wir, haben, no, du, no, no, no. wir haben ein gutes Lied haben. Ich hab' mir ich ich ob ich's finde, ob's das das überhaupt geht Hier, <lacht> ja. nimm mal ruhig essen, komm, aber, das ich, das das <lacht> ja, doch, aber das, das, das habe <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich, das habe ich auch. die weg von mir geht, wo ich die Fahrt zu mir. Ich darf nicht mit fremden mitgehen. Ich bin ja nicht. Ich mit darf nicht mit fremden Ich glaube, ich habe hab einen Reifenplatz da und noch äh, ja, hier ein kaputt, kaputt, kaputt hier Auto. Ein kaputt, Schaffee. kaputt hier Auto. Ein nicht schön. Ich reparier's. Kali, steig mal ein. Komm mal her. Kali, steig mal ein. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die war ja, bräuchte, glaube ich, eine neue Reparatur mäßig. Moment. Hallo? Achso? Äh, Morningstar, ne, Lucifer, hallo. Oder? Ne, sie sind nicht Lucifer, wer sind sie? Mayonnaise? Kenn ich dich? Fahr mal da, fahr mal, mal dahin, ich muss kurz das aus privaten Gründen erledigen. wir ja, wollen wir die mal hier? Die Du jetzt da? Hm. Ja, wollen wir die mal hier? Digga, warum ist hier Hell's angel Banditos und, was weiß ich, wer, <lacht> <lacht> Big. Oh, sorry, da war zu viel ah. viel. Ja. Würde ich aber wegschießen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Könnten wir das bitte aufmachen? Nee, warum? Ich bin Trade, bitte. Ja, ich weiß. Aber ich möchte ich du du zu Fabi. Der steht da drin. Wir nimmt dich? Ja, mache ich doch. Trade. Mache ich. Ich weiß. In die auf. Bitte mitkommen. Einsteigen. Einsteigen. Wie haben sie mich? Wie haben sie mich geklaut? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe Geisel genommen jetzt einsteigen. Fahren Sie mich bitte zurück in die Werkstatt. Ne, da kommen wir ja schon näher. Da komme ich her. Wir fahren jetzt einmal weit weg. Weit weg, okay. Mhm. Und wohin geht die weitere Reise? Nee. Erstmal auf die andere Spur. Nee, ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich hoffe, wir überleben die Reise. Äh, super optimal. Aber wenn sie so weiter mit mir sprechen, da komme ich langsam drauf raus, wer sie sein könnten. Ich habe da schon so einen kleinen Verdacht. Ja, sagen also sie mal. <lacht> <lacht> äh, sie sind nicht zufällig so Musiker. <lacht> <lacht> <lacht> hab ich jetzt entführt? <lacht> ja, wir haben von dir, von dir geredet und haben deine Musik gehört. Ja, yeah, Wir haben deine Musik gehört und äh, alle haben getanzt. Ja, okay, und davon. Ich hab nur davon mitbekommen, dass die, äh, die Medizinerin gar keinen Bock bekommen hatte. Nein, jetzt habe ich drei Tage Ja, die hat dann Techno reingeballert, ja. Ja. ja, <lacht> ja ah, geil. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, das ist doof. Hä? Wie, wie konnte das passieren? <lacht> aber ich kann das ein Auto bestellen, wir haben noch diese neuen Handys. Warte mal. Oh nein, guck mal, wo der steht. Oh nein. Brr. Oh Mann, ey. <lacht> Ui, der sieht aber schick aus. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's ihm mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen. Moin. Das war halt ein NPC. Ja. Oh, oh, Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Was hast du für ein Ziel? Content. Die. Ich dachte, jetzt kommt er äh, mich verschleppen. Achso, ja, das auch. Das gehört dazu. Mechaniker? Ja? Könntest du vielleicht schon ins Auto... Äh, Mach rein? ich. Hey, aber mit also, bin rein, er Immer draußen stehen. Was? Ja. Ich nicht ja, klar. Danke. Oh, ich wenn es sich klärt. Sind Sie bei Hermannos der Herr? Nö. Ja. Sind Sie 60 oder? Ne. Okay. Da ja, kann ja manchmal sein. Ich bin U80. Oh. <lacht> Chillig. Jo, dann auch schönen Tag. Schönen Tag noch. <lacht> Sind Kehle? Was geht ab? Moin Moin. Trade, du nein. Was ist dieser Wagen wert? Trade? Mhm. Mio, ja, du muss ich nicht glaub. Über 400 Mio. Moin. Dein Auto? Nö. zu cool. ja einfach offen. Enemy. Dann klaue ich das jetzt. Hier. Ich gedacht, ja, Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, uh, hello Sir. Welcome to Starbucks. What can I get for you? Na <lacht> <lacht> komm mal mit. Ja, fahr mich aber Fahrer bitte. Egal, der fährt doch noch auf falschen Spuren, geil. Ja.